Deutschland hatte in seiner Geschichte insgesamt 34 Atomkraftwerke. Nun also werden die letzten drei abgeschaltet, auch das in Lingen im Emsland. Und dort ist mir jetzt zugeschaltet Susanne Schäfer. Susanne, wie ist denn da die Stimmung im Moment? Ja, das ist hier heute ein besonderer Tag, das merkt man. Es haben sich äh, heute einige Atomkraftgegnerinnen und Gegner hier versammelt. Rund 250 sind laut Polizei zusammengekommen. Das löst sich langsam auf. Da waren ähm, Die waren äh, zur Kundgebung und äh, Musik gab es hier. Die haben zum einen diesen äh, Meilenstein gefeiert, dass das Atomkraftwerk vom Netz geht, haben aber auch gemahnt, sie sagen, es ist noch kein richtiger Atomkraftausstieg. Ein besonderer äh, Tag ist es auch für die rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Atomkraftwerk von RWE. Ähm, die sind heute eher zurückhaltend, was äh, die Journalisten angeht, wollen den Tag eher in äh, Ruhe für sich ähm, gehen. Ähm, aber Christian äh, Meyer, der Umweltminister von Niedersachsen, war bei Ihnen im Atomkraftwerk und hat den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eben auch nochmal seinen Dank und Respekt ausgesprochen. Und was bedeutet der Atomausstieg jetzt für die Stadt Lingen? Das AKW, das war ja jahrzehntelang Teil der Stadt. Ja, dieser Kühlturm hinter mir, man sieht es, der gehört zum Stadtbild von Lingen. Mit gemischten Gefühlen wird das hier gesehen. Wir haben die Atomkraftgegnerinnen und Gegner hier, aber auch bei Umfragen, das haben wir immer wieder gemerkt, wenn wir in der Lingener Innenstadt unterwegs waren, gibt es auch immer Menschen, die das Atomkraftwerk positiv sehen, als verlässlichen Energielieferanten, als wichtigen Arbeitgeber. Und für Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone, parteilos ist der, hat dieser Tag... Deshalb heute auch zwei Seiten. Zum einen natürlich Wehmut und ähm, Abschied, aber auf der anderen Seite sagt er, es ist heute auch Aufbruchstimmung. Ähm, Lingen wird ein wichtiger Energiestandort bleiben. Äh, hier sind zwei große Gaskraftwerke. Ähm, aber Lingen hat auch die Zeit genutzt, sich auf diesen Umbruch vorzubereiten. Mehr als zehn Jahre konnte man äh, daran arbeiten. Mit verschiedensten Unternehmen haben sie geschaut, wie wollen wir denn das jetzt nutzen. Und sie steigen ein ins Wasserstoffzeitalter. Äh, also hier wird Wasserstoff künftig eine große Rolle spielen. Und was genau haben die da in Lingen jetzt damit vor? Sie wollen der größte Wasserstoffproduzent Deutschlands werden. Hier werden Milliarden investiert. Im Moment ist ein großer Elektrolyseur, ein großes Kraftwerk im Bau. Das soll im Herbst an den Start gehen. Und das, auch grüne Fernwärmenetze etwa für die Bevölkerung sind da geplant. Hier ist Das ganze Emsland im Prinzip soll da eine Wasserstoffregion werden. Da sind viele mit im Boot, die daran arbeiten. Nun ist der AKW-Rückbau ja das eine, aber Lingen hat zusätzlich noch eine Brennelementefabrik. Was soll damit passieren? Ja, die ist nicht weit hier vom Atomkraftwerk entfernt und steht im Moment auch sehr in der Kritik. Da wird äh, viel darüber diskutiert, weil sie produziert Brennelemente. Hier kommt Uran auch aus Russland an, weil das nicht sanktioniert wird ähm, und äh, der Betreiber Framatom ist ein Joint-Venture in Frankreich eingegangen mit dem russischen Staatskonzern äh, Rossatom. Das kritisieren die Atomkraftgegnerinnen hier sehr. Christian Meyer hat dazu eben auch Stellung bezogen, denn ähm, der Betreiber der Brennelementefabrik möchte gerne Brennelemente für die ähm, Atomkraftwerke russischer Bauart für Osteuropa bauen. Da läuft jetzt gerade das Genehmigungsverfahren. Und Christian Lindner hat, ähm, nicht Christian Lindner, Christian Meier hat gerade angekündigt, dass er da jetzt dann die Öffentlichkeit beteiligen will. Das war eine Forderung der Atomkraftgegner. Direkt vom AKW Land in Lingen war das Susanne Schäfer. Vielen Dank für diese Information.